Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 1, hier auf Popel mit Zucker. Ich wollte eigentlich erst in Jerusalem starten, aber ich habe dann diese coole Flagge hier oben entdeckt und das konnte ich einfach nicht entgehen lassen, euch die zu zeigen, weil das war so cool, die Flagge mitzunehmen. Nein, ich probiere da schon, komplett äh, zu sein mit, was ich finde. Einfach, dass man halt alle Flaggen einmal gesehen hat, wo sie sind. Wir werden am Ende noch ein Farming machen, aber... Hilft für mich auch, dass ich weiß, wo die stehen. So, also ich probiere mal nach Jerusalem zu kommen. Und wir sind in Jerusalem. Auch das ist zum zweiten Mal. Ja, ich renne einfach alle um, ich scheiße drauf. Ah, X war das, war mal. So. der Typ, der mich nicht mag. Scheiße. Ja. Friede sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mualam hat Majdadin al dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid Adin hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht es. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Alter hier. Mach ich nie. Ciao. Wir haben jetzt einfach schon so viele Leben, dass ich jeden Sturz überlebe wahrscheinlich. Also, ähm... Einfach mal runter. Das sieht nach einem aus Aussichtspunkt aus, den ich brauchen kann hier. Nice. Und somit beginnt unsere Suche von neuem. Oh, die ganzen Balkone, alle voll mit Flaggen wahrscheinlich. Die haben echt viele so Balkone mit Flaggen drin gemacht. Da oben ist gerade eine. Ah, ich kann natürlich. Okay, ich habe vier Bürgerrettungsmissionen direkt hier. Ich mache die zwei. Gehe hier runter. Und die zwei mache ich dann am Ende, wenn ich hier wieder hochkomme. Würde ich mal sagen. Boah, das sind viele Wachen hier. Ja. Meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. da ist direkt das nächste. Stirb die Help Dass ihr gerade fuck? Okay. Also hier drüben ist da ist die Stein. plant eine weitere Hinrichtung. Wir müssen dafür sorgen, dass alles glatt geht. Es ist meine Pflicht zu dienen. Bring das Dokument, das ich dir gab, zu deinem Meister. So weiß er jederzeit, wo meine Männer sind. Und eile dich. Wir können uns keine Verzögerungen erlauben. So wird es geschehen. Ihr habt mein Wort. Gibt es noch etwas? Wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie in der Stadt sind. Mashtadin fürchtet um seine Sicherheit. Für wahr, ich kann es verstehen. Ein Mann in seiner Position hat viele Feinde. Eure Recken werden ihn schon schütten. So Gott will. Gott will nicht. Wo da. ich muss das aiming ist die Kraft ihr Im Kampf gesehen wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute? Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser tyrann die nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Stadthalter Salachadins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn. Der einst nichts als der Schreiber des Emirs war, welch ein Zufall! Wollt gerade sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest, hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt gehen wir an die Arbeit. Wollt gerade sagen, klingt schon sehr random, natürlich, dass da niemand drauf kommt, dass das nicht zusammenhängt. hier. Hinfahrt. Ja, ich gehe schon. Ach, cool, eine Flagge. Wir können König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt dann den Es ist eine Ehre, sein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Hm. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Niemand die merkt so Ah, komm. Nein. Wie wunderschön sind Ruhe und die Platz gesagt haben. Ja. Boah, das der Name, sieht so ungesund aus. Ich danke Jedes Mal. Okay, jetzt muss ich da wieder irgendwie reinkommen. Ich glaube... Ah, ich soll vielleicht zuerst mal unsichtbar werden. Ist vielleicht gescheiter. So, kommen wir zu dem, was ich probiert habe. Ich denke die sind recht dumm. Was also wird das wieder funktionieren wahrscheinlich? Und den juckt es dann plötzlich nicht mehr. Und da muss ich hoch. Ah, deswegen stehen das so schön zufällig, diese Kisten wahrscheinlich als Treppe. Ich weiß. Okay, hier gibt es eine Lauschmission. Oh, wie ich das hasse. Warnung. Mein Sohn? Sie haben meinen Sohn? Was wird mit ihm geschehen? Wir taten, was wir konnten. Was wird mit ihm geschehen? Er wird hingerichtet. Heute. Nein, das erlaube ich nicht. Aber was können wir tun? Majdadin nimmt keine Gnadengesuche entgegen. Mit Gottes Willen lässt sich nicht falschen. Das ist nicht Gottes Wille. Es ist Wahnsinn. Ich werde selbst zu ihm gehen. Wo ist er? Er wird der Hinrichtung beiwohnen, sie sogar durchführen. Er genießt solche Schauspiele. Ein wahrlich böser Mann. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay. Gut, haben wir das erledigt. Ja, was ich meinte, mit das mag ich nicht, sind die halt die Behinderten. Beziehungsweise die Darstellung von denen. Ich finde die voll mühsam. Ah, da geht's nicht hoch. Nein, come on. Ja, ja, es macht Spaß deswegen. Ich finde es schön, wie bei jeder Kirche in der Nähe schon gesungen wird. Als ob die durchgehen, nur da drin stehen und singen. 24-7. Okay, wie ging das nochmal? Kreis? Ja. Also fallen lassen, um sich festzuhalten, um... Okay, dieser Nebel hier ist auch sehr komisch. Ja, das war der Wille Gottes, ne? Deswegen unglaublich. Ach nee, ach nee. den das Problem ist, ich weiß nicht, welche Templer das sind, die jetzt reingekommen. kommen. Das wird lustig. Aber ich sage, es ist eine Ehre dein Leben im Dienste. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Danke. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten. Dann hier noch kurz hoch, dann haben wir das auch erledigt. Komm. Geh da runter, du. Oh, ich hasse deine Steuerung teilweise immer noch. So. meine Hilfe noch. Ich glaube nicht, dass ich noch etwas tun kann. Ich war lange nicht mehr in der Stadt, seitdem Majida ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Drei seiner Männer sind auf meiner Spur. Vielleicht könnte mir eure Klinge helfen. Werdet sie los und ich werde meine Erinnerung nach nützlicher Information durchsuchen. Toll. Sie Ich muss weg hier, bevor der umfällt, sonst merken die sich, das war. Der ist oben. Ja, sorry. Probier's. Immer noch. Ach, der wieder. Gut, dann springe ich einfach random runter. Ich dachte, hier ist vielleicht ein Landepunkt, aber ne. Jetzt beginne ich zu verstehen, warum man euch den Einen nennt. Was könnte ich euch sagen, das helfen würde? Hm. Ah, ja. Majid genießt es, seine Gefangenen zu belehren, bevor er sie richtet. Während er das tut, wendet er der Menge seinen Rücken zu. Das ist doch sicher der perfekte Zeitpunkt zum Schlag. Hilft das? Jetzt muss ich eine Weile untertauchen. Vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht. Okay. Er setzt alles daran, die Ungläubigen unter uns auszumerzen, auf dass wir ein rechtschaffenes Leben führen können. Dank. Nein. Nichts ist verwerflicher als dem Gesetz den Rücken zu kehren. Denn das Gesetz wurde uns von Gott selbst gegeben, gepriesen werde sein Name. Es zu brechen heißt, seinen Namen zu schänden und es gibt keinen schlimmeren Frevel als das. Majdadin versteht, er setzt alles daran, die Ungläubigen unter uns auszumerzen, auf dass wir ein rechtschaffenes Leben führen können. Es ist keine Schande, Namen zu nennen. Die Namen derer, die das Gesetz brechen. Ohne unseren Glauben sind wir nichts. Ohne seine Regeln und seine Leitung. Diese zu missachten heißt, den zu missachten, der uns alle leitet. Ein solches Verhalten kann nicht geduldet werden. Ich hole mir den direkt hier. Ich werde euch zeigen. Ich werde dem wohl ein Ende sein, Ist mir schon scheißegal. Das wird nicht zu schwer werden. Das wird nicht zu schwer werden. Dann werdet ihr bereuen. Wie ein... So. Genug. Geht einfach schneller. Ich atme noch. Also dürstet das euch nach mehr als nur meinem Leben. Was ist es? Kennt ihr Mashtadin gut? Besser als die meisten. Er scheint mir ein wenig zu rechtschaffen. Ist ihm das Gesetz wirklich so wichtig? Was glaubt ihr? Ich glaube, er verbirgt etwas, und ihr werdet mir davon erzählen. Es ist ein Deckmantel. Männer wie wir, wir sollen Angst verbreiten, den Leuten das Fürchten beibringen. Die, die er tötet, sind keine Verbrecher, aber gefährlich sind sie alle mal. Gefährlich für wen? Für seine Pläne, ihre Pläne, ja er spricht von anderen mit denen er zusammenarbeitet für die er arbeitet ich weiß es nicht aber sie brauchen diese stadt sie zu kontrollieren bedeutet ihnen viel warum das müsst ihr ihn selbst fragen geht zu einer seiner hinrichtungen dort ist er am gesprächigsten wenn er sich ans volk wendet die hände voller blut dann sind wir fertig oh. Oh. Zeigt euch. Oh, was ist das? Okay, das war jetzt Zufall, dass hier oben gerade eine Flagge war. Ich wollte einfach weg. <lacht> cool. Also, dann machen wir jetzt eine Bürgerrettungsmission. Und das ist eine Flagge Nummer 2. Da ist Flagge Nummer 3. Als Maul. Äh, falsche Waffe. Als Maul. So. Yes. Yes. Ihr Noch eine Minute und sie mich das sieht schon ein bisschen aus wie Desmond. Ich glaube, die haben das Model nicht so ganz verändert. Ihr wieder, Großmeister? Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. Ah. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss zwei von Majid Adins Leuten töten, aber ohne Kampf. Würdet ihr mir den Weg zeigen? Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Ich bin dieses kein Zeitlimit. Mit Zeitlimit finde ich sowas immer echt mühsam. Ich glaube, das ist weiter. Ja direkt unter mir da versteht es mich ich habe nicht warte der ist es ich habe mir dann einen Kopf fuck sie haben mich gesehen Doch. Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Oh, ich hasse es. Ich muss einfach aufpassen, dass ich halt nicht erwischt werde. Das war, glaube ich, auch vorhin das Problem. Mein Sprung war zu auffällig. Ich muss nah dran sein. Dann geht's, weil der Sprung war auffällig. Nicht das Töten an sich. Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Hier ist meine Geschichte, Meister. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich zwei Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab. Und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. Arschkriecher. Aber ja, meine Weisheit natürlich... Okay, Umfang habe ich alle gemacht, Es ist nur noch Bürger retten und äh, Aussichtspunkt. Das geht jetzt noch relativ schnell. Der dreht sich so schön weg. Ich finde das super. Ich komme von der Seite und er dreht sich zu, mit dem Rücken zu mir, wenn ich ihn abstechen will. Voll lieb. So eine Hilfsbereitschaft hat man selten. Oh. Oh. Ah, das war meine Mission, da. Ne? Ich muss kurz warten, weil ich muss da durch. <lacht> Ach, leck mich. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob jetzt die Bürgerrettungsmission ausgelöst wird. Weil eigentlich kämpfe ich ja gegen die Soldaten, die ich bei der Bürgerrettungsmission besiegen muss. weil halt echt interessant zu wissen. Sieht nicht so aus. Schade. Ich glaube, der Bürger ist vorhin weggerannt. Also muss ich später nochmal kommen, das zu resetten. Ja, ich muss die nochmal resetten. Ach, come on. Ah ne, guck mal, die sind gespawnt. What the fuck? Ich habe nichts verbrochen. Ich ich wusste nicht, dass die so einen Respawn-Punkt haben. Ah, da gab's noch mehr. Komm! Ah. Sche, sche, sche, sche. den an die Wand klatschen kann, sie. So. Piss dich. Sorry, ich wollte ihn nicht hauen eigentlich. Ich hab's gecheckt, ich hab' Partisan. Dankeschön. Oh nee. Glaubt es das neue Rekordzeit fast schon für dieses Spiel, eine Dreiviertelstunde statt eine Stunde zu haben. Was gibt es, Novize? Ich bin <lacht> kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder al Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Jerusalems Regent Masht Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Alter. Ihre. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. Oh, noch ein Bonus sogar. Spule fort zum aktuelleren ah, die Stadt wird aufgeräumt und so jetzt. Ich habe nicht. Einfach random eine Flagge rumstehen hier drum. Ich muss hier kurz mein Ziel noch ändern. Ach, da ist nochmal eine Flagge, guck mal an. ist da die Hinrichtung mitten auf dem Platz. Nice. Ah. Gut, dann legen wir los. Ich bin auch ohne Gefe äh, Dinge reingekommen, gelehrte. Heißt uns Assassine. Ruhe! Ich verlange Ruhe! Menschen von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung. Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie sehen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Der Sumpf des Verrats und der Sünde? Ein Leben voller Angst? Wollen wir nicht? Niemals! Dann wollt ihr Taten sehen? Ja. Für uns! Eure Hingabe schmeichelt mir! Das Sündige muss geläutert werden! Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung! Das ist nicht gerecht! Ihr habt kein Recht, das zu tun! Wofür haltet ihr euch, eigentlich? Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels! Ja. Ja. Oh. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Uhre, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten. ذهبت الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى ich habe ein ganz, äh, ganz schlechtes Gefühl dabei. Ich komme nicht an den Rand einfach so. Probiert. Ja eben. Das ist das Problem, ich komme hier nicht rein. So und jetzt geht's Schlägerei. Komm, komm, komm, komm, nimm den! Ah, ich hasse die Targetings. Das ist so mühsam, ich hätte den gehabt. Okay. Eure Arbeit ist nun beendet. Nein. Nein. Hä? Könnte das sein, dass da verbuggt ist? Ja. Der ist verbuggt. Wenn ich jetzt nochmal neu starte, dann starte ich alles nochmal neu. Fuck off. Okay, ich mache das nochmal. Okay, ich habe eine Idee. Von den okay, hat auch nicht geklappt. Äh, ich musste nicht viel spielen zum Glück. Es hat mich einfach direkt ins Büro gebracht wieder. Und dann musste ich kurz reingehen, mich anmelden. Und dann konnte ich hierher. Hey. Danke. Eure Arbeit ist nun beendet. Ich habe erst begonnen. Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen, wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott. Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht. Einmal vielleicht, doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. <lacht> klingt sehr gut. Wahrscheinlich realistisch die aber klingt lustig. So, jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Weil gegen alle zu kämpfen, mache ich nicht. Habe ich hier... Ah, ich habe die Partysan verpasst. Äh, ich kann dahin, da hin. Da habe ich noch ein paar. Nach vorne, dann irgendwann nach rechts. Das ist gut. Super machst du das. Fick durch. Ah, hier auf dem Platz raus. Ich muss hier auf dem Platz raus. Ah, fuck. Hätte ja sein können, dass es reicht. Da kommen die Partys an. Entschuldigung. Puh, das war ein Kampf. Cool, dass wir es hingekriegt haben dieses Mal. Es war nicht schlimm, ich bin wirklich beim Büro wieder gespawnt. Und dann musste ich kurz reinlaufen, habe nochmal den Dialog gehabt und dann musste ich 80 Meter laufen für den Tempel war ich bei der Hinrichtung wieder, aus also beim Tempel, Hinrichtung. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masjav. Euer Werk hier ist vollbracht. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Sieht schon schön aus, wenn alles zu so hell ist. Wenn alles erledigt ist. Theoretisch komme ich mit vier weißen Strichen komme ich durch. Zwei side und die Hauptmission. Also zwei Erkundungen und die Hauptmission. Schon fertig? Aufstehen! Was immer Sie sagen, Doc. Ich beende die Sitzung. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein. Alles ist Denver Ich weiß nicht, wie er... Natürlich. Ich verstehe. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Miles. Wo liegt sein Problem? Die kommen Sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden Sie eine Art Rettungsversuch starten. Sie, Sie sind wichtiger als Sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das? Der Kampf, den Ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Und sie werden von Templern festgehalten. Widdig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Widdig arbeitet für Sie. Wir alle. Abstergo ist Ihre Firma. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erregen. Nein. Außerdem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich. Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber Sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was Sie wollen, ist gut, aber die Art, wie Sie es umsetzen, ist, ist böse. Wirklich was böse. Was versuchen Sie denn zu tun? Lucy. Ja. Miss Dillman, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch, sofort. Bin unterwegs. Tut mir leid, Desmond, ich muss gehen. Sie sollten sich zur Ruhe legen. Die Antwort auf all Ihre Fragen liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Na, ja, ich habe links rechts wieder falsch drauf. Okay. Ich habe hier den Code so. Mal kurz gucken, ob sich irgendwas geändert hat, wie letztes Mal. Vielleicht kann ich Mails lesen. Ich kann in den äh, Animus rein, aber... Höh. Ich habe einen Stift geklaut. Wieso nicht? Komme ich denn in den Animus noch? Ja, da. Ich will kurz gucken, ob ich wirklich alles habe. Aber eigentlich sollte ich alles haben. Mal so fortschrittsmäßig, wie weit wir sind. Ah, da habe ich nicht alle Bürgerrettungen gemacht. Ah nee, ah nee, das ist die eine Aussichtsplattform durch. Da komme ich ja nicht hin. Wir haben noch. 3. Das sind die 3 Viertel plus das Finale. Dann halt die Zusätzerringung und die nichts machen. Ich dachte dann wirklich, da gibt es einen Bonus, aber ich wurde sehr enttäuscht. Na gut. Wir gehen mal kurz pennen und gucken, was uns noch am nächsten Tag erwartet. Das kann ich in dieser Folge noch machen. Dann geht es nächstes Mal im Animus direkt weiter nachher. Würde ich mal so sagen. die Answers. 13.000. Okay. Es ist schon cool, dass wir so kleine Details drin haben. Ich frage mich jetzt nur, für was sie den Stift genommen haben. Irgendwas muss damit ja machbar sein. Okay. Ich habe sie schon vermisst, Doc. In den Animus. <lacht> ich kann mit dem quatschen. Ähm Das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Na? Legen Sie sich schon hin. Ah, als Maul. Sehr gut. Ich frage mich, ob diese Stifte irgendwas machen am Ende. Haben Sie vergessen, wie es geht? Wir laden uns nächstes Mal rein. Ich beende ja die Folge jetzt hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich werde diesen Teil nächsten Mal einfach überspringen, kurz den Stift klauen und dann loslegen. Bis dann wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.